Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich weiß, ich habe schon mal ein Stimmverzerrer-Video gemacht. Trotzdem möchte ich jetzt immer ein Update bringen, weil dieser Clonefish Voice Changer, den ich damals vorgestellt habe, funktioniert nicht mehr so wie damals. Bei ganz vielen gibt es das Problem, dass er überhaupt nicht funktioniert. Bei manchen funktioniert er nur teilweise. Und das ist alles ein bisschen blöd. Deswegen habe ich für euch heute einen neuen Stimmverzerrer rausgesucht und habe auch noch mal ein bisschen geguckt. Und zwar geht es heute um den Voice Changer Voice Mod, heißt der. Ich habe mir verschiedene andere runtergeladen ähm, und getestet und ich muss sagen entweder war die Oberfläche ziemlich alt ha oder hat nicht funktioniert oder man wird voll gespammt mit Werbung und man soll sich das, das Premium Zeug kaufen man geht dann jedes Mal beim Schließen des Programms bekommt man dann auf ähm, die Website von dem und das war alles nicht so schön. Mich letztendlich dann doch für Voicemod entschieden. Ich würde sagen, wir machen jetzt ganz schnell einmal den Download. Ich werde unten in der Timestamps machen, damit ihr den Download zum Beispiel skippen könnt, wenn ihr das schon habt. Und gehen wir jetzt zur Einstellung rüber. Ähm, als erstes müssen ich euch natürlich erstmal registrieren. Leute, einmal an der Stelle sei noch kurz gesagt, dass ihr euch bitte Voicemod über die offizielle Seite herunterladen müsst. Nicht bei Netzwerk oder irgendwo anders, denn ich hatte da ein paar Probleme. Ich hatte das auch gemacht zuerst und ähm, das geht nicht und da habt ihr Probleme mit dem Updater, also mit der Software. Und es klappt nicht so. Mit der Firewall wird es auch nicht so richtig. Und über die offizielle Websites ging es dann. Und ja, deswegen nur mal kurz als Information. Kommen wir nun zur Installation von dem Programm. Und da wählen wir einmal unsere Sprache aus. Ihr könnt euch die Vereinbarung durchlesen. Ich mache es jetzt erstmal nicht. Ich <lacht> zitiere einfach die Vereinbarung. aus dem Desktop. Mal ein Symbol können wir uns erstellen lassen. Das könnt ihr auch mal. Und dann weiter einmal. So, oh, anschließend müsst ihr einmal den Computer neu starten, das mache ich jetzt auch einmal schnell. ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also, in VoiceMod angekommen, habt ihr hier erstmal die normalen Presets, die man immer hat eigentlich. Wenn wir mal draufdrücken, ähm, kann man einstellen, dass man sich selbst hören kann. Also man muss halt, äh, um seine eigene Stimme zu createn, halt ähm, die Pro Edition holen. Ich finde, hier sind eigentlich ganz gute Sachen mit dabei. Ähm, und ich muss sagen, das Programm gefällt mir auch ziemlich gut. Außerdem sieht es halt auch normal. Modern aus und hatte auch andere Stimmverzeiger, die sehr, sehr, sehr, sehr, sehr doll veraltet aussahen. Das gefällt mir ziemlich gut. Hier können wir auch nochmal unsere Stimme mit Equ Equalizer anpassen. Hier äh, ein bisschen Bass mit reinpacken, ein bisschen die Mitten mit reinpacken oder die Höhen zum Beispiel hoch- runter regeln. Also, man kann ja auch die Stimmlautschläge einstellen. Also, ich finde es ein sehr solides Programm. Kommen wir nun zum Soundboard. Oder sowas hier. Also, Soundboard ist jetzt <lacht> sehr viel drin. Das ist auch cool. Also, ich finde es. Hier gibt es sehr, sehr viele Soundboards auf for free, also hier hinten fangen erst die Pro Edition anscheinend an, ja hier, hier ist Pro, hier ist alles free, also hier sind ganz coole Soundeffekte mit dabei, auch nochmal ein nices Feature hier und hier könnt ihr zum Beispiel dann also auch pitchen, dafür braucht ihr aber bei Voicemod die Pro Edition, da könnt ihr dann nämlich eure Stimme so einstellen wie ihr wollt und ähm, auch noch den Pitch ein bisschen regeln, ein bisschen höher die Stimme, ein bisschen tiefer die Stimme, also coole Sachen eigentlich mit dabei. Ja, hier gibt es auch noch Voice-Mod Bits. Ähm, lass deine Zuschauer Bits verwenden, um deine Stimme in Echtzeit zu verändern. Das könnt ihr dann mit dem Twitch-Plugin, also hier ist ein Twitch-Plugin mit dabei, das könnt ihr dann mit Twitch-Connecten und dann einfach, ja, wenn ihr Twitch-Teamer seid, dann habt ihr da auch noch ein nice Feature. Hier kommen wir noch zu den Einstellungen, ganz basic, hier halt Hier halt. stellt ihr eure Sachen ein. Ich habe zum Beispiel jetzt mein äh, Go XLR eingestellt. Kommen wir jetzt nun zu den erweiterten Audioeinstellungen. einstellungen und hier gibt es zum Beispiel die Funktion, falls ihr irgendwelches Knacken und euren äh, Sound hört, das prüfen mal, ob ihr einen Knacken hört, dann könnt ihr das beseitigen hiermit, wenn eure Freunde verarschen wollt, zum Beispiel im Discord oder, keine Ahnung, in Spiel, ganz viele, mit Chat, also Chat zum Beispiel jetzt einfach nur Fortnite, wenn das Leute noch von euch spielen, oder, keine Ahnung, Apex oder so. Das ist hier ganz nice Zeug dabei. Oder für GTA Roleplay könnte man auch noch einige nice Sachen machen. Nicht vergessen, ganz wichtige Einstellungen, damit das Ganze auch funktioniert, damit die Leute die, uh, überhaupt euren Stimmverzerrer hören, müsst ihr einmal in die Spracheinstellung, zum Beispiel jetzt einmal in Discord reingehen, geht in die Eingabegeräte und wählt damit einmal Microphone, Voicemod, Virtual Audio Device aus, damit ähm, Voicemod halt diesen Sound oder diesen Stimmverzerrer in euren Sprachschritt einleitet, das macht er auch noch mal zum Beispiel jetzt in Fortnite zum Beispiel oder zum Beispiel in Apex, wo auch immer, dann müsst ihr wirklich, ähm, wenn es zum Beispiel in Apex nicht geht, geht ihr einfach in die Windows Sound Einstellungen, geht dann hier auf System, Sound und dann erweiterte Sound Optionen, da klickt er mal unten rauf und könnt hier zum Beispiel, wenn es jetzt Apex ist, müsst müsst euch vorstellen, bei Apex kann man das glaube ich nicht einstellen, in der Software selber, also in der Apex selber. Geht ihr einfach auf die sound von Windows und stellt dann da Voice-Mod ein, hier zum Beispiel. Das Das Wichtigste ist das Eingabegerät, da macht ihr einmal Microphone, voice -Mod, Virtual Audio Device, das stellt ihr einmal ein. Und dann habt ihr hier noch ähm, Voice-Mod Output, könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ähm, okay Leute, dann würde ich sagen, das das mit dem Video und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, falls es euch gefallen hat und weitergeholfen hat. Das würde mich sehr, sehr, sehr supporten. Und viel Spaß. Haut rein.